Gönn dir für deinen nächsten Urlaub etwas ganz Besonderes mit Holiday Extras. Werde zum VIP, fahre mit deinem Auto zum Abflugterminal und starte direkt in den Urlaub. Wir übernehmen für dich das Parken deines Autos. Holiday Extras Valet Parken gibt es an allen großen Flughäfen deutschlandweit. Holiday Extras. Weniger Stress, mehr Urlaub.